hallo schön dass sie uns gefunden haben wir sind die froschkönige aus düsseldorf und wir helfen kindern wir möchten ihnen gerne so ein bisschen den alltag in unserem verein vorstellen heute zeigen wir ihnen mal wie es ist wenn wir eine aktion starten Wir haben uns entschlossen, eine Kinderunterwäschenaktion zu machen. Das heißt, wir müssen aussuchen, bestellen, dann, wenn die Ware kommt, nach Größen sortieren, den Kindern zuordnen, den Familienbescheid sagen und die Ware rausgeben. All das zeigen wir Ihnen mal, wie viel Arbeit das ist und dass es nicht einfach so mal eben passiert. Viel Spaß beim Zuschauen! Nachdem die Unterwäscheaktion festgelegt wurde, gehen Frau Vandenburg und Frau Roschkowski gleich an die Arbeit. Ähm, ja, welche. Ähm, wir haben ja ganz verschiedene Größen. Welche Firma nehmen wir? Also für die Unterwäsche würde ich Family bevorzugen. Okay, oder dann gucken wir mal. Die beiden Damen schauen bei einem bekannten Online-Shop rein und stellen dort die Bestellungen für jedes einzelne Kind zusammen. Mit großer Sorgfalt werden die Teile ausgesucht, denn auch farblich sollen das Ober- und Unterteil zueinander passen. Auch wird die Vorliebe eines Kindes für ein bestimmtes Design oder Motiv berücksichtigt. Oh. Eiskönigin, das ja. ist, natürlich, ist natürlich schon... Und das ist natürlich der Hit. Ja, das sehe ich auch so. Nehmen wir für die 98, 104 und 110, 116. Ja, die Eiskönigin. Die Eiskönigin, ja? Ja. ja. Mhm. Was machen wir für die größeren, also für die, die eine größere Größe haben? Ja, wir können ja mal gucken, ob so Shorts mit T-Shirts wie so ein Schlafanzug für den Sommer. Wie so ein Schlafshort oder so, war ja. Ja, okay. Ja, gucken Sie mal, das ist doch okay. Ja, Schlafshorts. Na? Und Schla Schla die Artikel für die größeren Kinder sind nun auch vollständig. Die Bestellung für die Unter- und Nachtwäsche kann aufgegeben werden. Unter den wachsamen Augen des Stoff Froschkönigs wird das Büro kürzerhand in eine Pachstation verwandelt. Auf einem improvisierten Tisch sortieren Frau Vandenburg und Frau Roschkowski die gelieferten Textilien. Und die Kästen, ja. Okay. Dann sind die beiden durch. Mhm. Anhand einer Liste wird jedem Kind sein Päckchen mit Unterwäsche oder Nachtwäsche zugeordnet. Mal ein Big Shirt in Grau für die Luna in 36. Da kommt noch für die zwei anderen Geschwister noch was dazu. Es geht zügig voran, denn die beiden Damen sind ein eingespieltes Team, dass sie diese Aktion bereits seit mehreren Jahren zusammen machen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das waren die beiden, die gebellt haben. Max und Felix, die im Büro unterm Schreibtisch sitzen. Die Pakete mit der Unterwäsche werden vorbereitet, adressiert, frankiert und an die Kinder verschickt. Die Kinder und deren Eltern wurden über die Facebook-Familiengruppe benachrichtigt und freuen sich auf ihre neuen Anziehsachen. Musik Und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns und abonnieren Sie uns. Tschüss!